Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich komme gerade zurück aus der Kälte mit milden Gaben für euch, denn diese Limited Edition hat mir tagelang den Schlaf geraubt. Ich habe alle Produkte hier und wir werden sie heute testen. Heute geht es um die Brilliant Crush LE von Rival de Loup. Und optisch... Freunde, setzt euch hin, holt euch einen Tee. Der Tee wird heute ziemlich hot, weil so wie es aussieht, eieieieiei. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr hattet alle einen wunderschönen wunder Tag. Ich habe mich schon so ein bisschen fertig gemacht, einfach, dass wir direkt zu den Produkten kommen können. Denn wir haben eine Lidschattenpalette, wir haben Pinsel, wir haben Puder, wir haben ein Rouge und Highlighter und wir haben einen Liptopper. Und alles zusammen ist optisch. Perfekt angepasst. Ich weiß nicht, welche Vibes es mir gibt, aber es gibt mir Luxus-Vibes. Brilliant Crush ist die Kollektion und die Sachen sind, wie immer, recht günstig. Also Rival de Loup ist ja neben Gewalt Love's also, Me die Eigenmarke von Rossmann. Gibt es also auch nur bei Rossmann. Und Die Sachen sind so günstig, dass ich schon... Also, ich verstehe nicht, wie es funktioniert. Aber es funktioniert. Wir haben natürlich ab und zu Tops und Flops mit dabei. Aber ihr merkt schon, ich bin richtig gehypt. Und ich würde vorschlagen, wir starten auch mit dem ersten Produkt, was mich persönlich... Ja, doch schon. Ja, nee, kann ich so nicht sagen. Es gibt ein Puder, ein loses Puder. Und wenn jemand weiß, wie lose Puder funktionieren und wie ich hier... Ich habe nämlich eine Obsession mit losen Pudern und suche immer das beste Puder. Falls ihr hier neu seid, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Hier kriegt ihr immer den hottesten Tee zum neuesten. Edition in der Drogerie, damit ihr auch wirklich nur die Dinge kauft, die euch gefallen. Ich trage schon mal ein bisschen Concealer auf und blende mir den auch schon mal so ein bisschen aus. Denn das lose Puder ist das Brightening Under Eye Setting Powder. Das soll die Augenpartie glatter wirken lassen und zaubert einen strahlenden Blick. Pflegendes Bambus und Orchideenextrakt stimulieren die Kollagenproduktion. Das sind viele Claims für ein kleines Puderdöschen, aber ich bin gespannt. Also ich erinnere mich an das Q10 Puder beispielsweise. Ich glaube, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich muss nur so ein bisschen schauen, wie ich damit arbeite. Deswegen probieren wir das Ganze gleich mal aus. Ich blende mir schnell den Concealer hier einmal ein. Und so sehen wir gleich schon ein bisschen frischer und wacher aus. Das Ganze kommt in 5,5 Gramm. Das ist eine kleine Menge für die Menge, die ich üblicherweise benutze. Aber für den Preis ist das in Ordnung. Und wir wissen es ja mittlerweile. Rival de Loup, Rivalasmi, testen die Produkte in den LEs und schauen, wie ist die Resonanz. Sind das Produkte, die gerne nachgefragt werden, die Leute gerne haben wollen und dann, wenn es gut, gut lief, dann kommen sie auch immer ins Standardsortiment. Und das könnte etwas sein, was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Ich habe es schon mal aufgemacht, es ist sehr, sehr fein gemahlen und ich gebe mir das mal so ein bisschen hier in den Deckel. Es hat keinen Geruch und es ist sehr, sehr weiß. Also... Ich habe noch nicht herausgefunden, ob es ein hd powder ist oder nicht. Deswegen sind wir sehr, sehr vorsichtig. Und ich nehme mein Microfiber Multitool. Das ist noch ein bisschen eingesaut. Nehmen wir ein sauberes. Und gehen jetzt hier erstmal ins Puder rein. Es ist sehr, sehr hell. Und ich arbeite das immer erst hier in die Hand ein. Und dann... Starten wir und bauen das Puder ganz, ganz, ganz, ganz leicht auf. Mhm. Also was ich sofort sehe, da wo ich nicht gebaked habe, sondern einfach nur fixiert habe, ist es sofort sehr weich gezeichnet. Bei mir ist aber immer die Frage, wie sieht es aus gebaked? Und dafür lassen wir das natürlich noch mal ein paar Sekunden mit drauf. Ihr könnt das natürlich auch mit einem Pinsel auftragen. Ich finde, so lose Puder funktionieren aber immer sehr, sehr gut mit so einem Microfiber Multitool. Okay, andere Seite habe ich schon mal weggemacht. Wir gehen jetzt mal hier so ein bisschen lang. Da wurde es jetzt ein bisschen länger drauf gelassen. Hier hatte ich es nur ganz kurz drauf und Excuse me. Uh. Auf, was es auf jeden Fall getan hat, ist, es hat aufgehellt, weil hier hatte ich es noch kurz drauf, habe es gleich wieder abgenommen und hier habe ich gebaked. Und ihr seht es, dass es hier wesentlich heller ist als auf der anderen Seite. Wenn wir das jetzt noch am Ende mit einem Fixing Spray fixieren, dann ist das Pudrige auch weg. Das ist aber immer so bei jedem Puder, egal welches ihr nehmt, aber es hat extrem mattiert. Und extrem weich gezeichnet, damit ihr euch das Ganze auch nochmal von Namen ansehen könnt. Also klar, oben habe ich jetzt kein Puder hingemacht, da hat es jetzt gecreased, der Concealer. Aber unter den Augen und vor allen Dingen hier im T-Zone-Bereich ist das extrem schön. Ich habe so ein Gefühl gehabt, dass das ein gutes Puder ist. Und ich habe jetzt auch kein Puder davon, was es schon mal gab. Es ist nicht das Q10 Puder. Vielleicht ist das ein anderes Puder. Es gefällt mir auf jeden Fall auf den ersten Eindruck sehr, sehr gut. Es geht weiter, Freunde. Und wir haben einen Pinsel. So einen gab es, glaube ich, schon mal. So ähnlich, so oder so ähnlich. Nichtsdestotrotz ist es ein schöner Pinsel. Der ist sehr, sehr, sehr, sehr flach. Und hat aber oben eine recht grobe, weiche Form. Und damit bronzen wir jetzt einfach mal. Also so Bronze Contouring. Ja, der ist gut zum... Die Form ist ganz spannend, weil er wirklich flach ist. Kommst du an den Wangenknochen und kannst dann nach oben hin so ein bisschen weicher ausblenden. Auch das Puder nimmt das Produkt gut auf und lässt es sehr, sehr weich verblenden. Okay, beim Pinsel kann man nicht so viel falsch machen. Wo es jetzt wirklich spannend wird und da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, ist der 2in1 Rouge Highlighter. Sowas gab es ja auch schon mal im Standardsortiment von Rival de Loup, Rival Love's Me. Und das ist jetzt aber eine andere Farbkombination. Wir haben einmal einen Ton, der ist so ein bisschen... She's dry. Also es kommt nicht viel Produkt ab, mit den Fingern zumindest. Probieren wir, es einfach rauskommt. Ich gehe jetzt einfach in beide Farben rein und mische mir das Ganze. Das ist ein gebackenes Produkt, glaube ich. Baked Oil Infused. Ah, das ist ganz spannend. Und damit gehe ich jetzt so ein bisschen hier rüber. Ah, mm, okay. Also der ist mir persönlich, er kommt, er ist aber recht trocken. Also als wäre der ein paar Minuten zu lang im Ofen gewesen. So nach dem Motto. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn du den nur so ganz leicht rüber dustest, also wirklich nur so ein Hauch, kriegst du ein schönes Ergebnis. Du hast natürlich zwei Farben. Mir persönlich gefällt der rosa besser, weil der nicht so laut ist. Vielleicht werden wir es setten gleich. Wollen wir es mal fixieren, das Make-up? Weil ich glaube, dann sieht das Ganze so ein bisschen frischer aus. Und ja... Das äh, tut es auf jeden Fall. Dann sieht das Ganze ein bisschen frischer aus. Das ist der, der Vorteil, ganz, ganz wichtig, bei gebackenen Produkten. Die sehen auf der Haut, wenn sie nicht so feucht und oily sind und so frisch sind, immer ein bisschen trocken aus. Aber sobald du Wasser wieder reingibst, ist es natürlicher. Mag ich gerne, ist jetzt nicht so gut wie der Oil-Infused Blush, den es äh, von Rival Loves Me gibt. Den, den, das ist ein Tube zu dem von Catrice. Ist aber im allgemeinen Bild schön. Jetzt, Freunde, passt auf. Als ich das gesehen habe, bin ich ehrlich gesagt ein bisschen umgefallen, denn es gibt eine Lidschattenpalette und ich habe sie eben ausgepackt. Erstmal Packaging. Wunder, wunderschön. Hinten habe ich dann diesen Pinsel gesehen, den habe ich eben erst gesehen. So sieht das Schätzchen einmal aus. Das ist Aluminium, würde ich sagen. Also sehr, sehr schwer. Extrem schwer. Metallic, 1 zu 1 vom Gefühl her, also hättest du mir die Augen verbunden, hättest du mir die gegeben, hätte ich gesagt, eine Naked Palette. Und dann habe ich sie aufgemacht und habe erstmal diesen Pinsel gefunden. Ein Dual Ended Brush in Gold, einen Blendepinsel und einen flachen, sehr, sehr flachen Pinsel, um eine Cutcrease beispielsweise zu ziehen. Und dann schaut euch das bitte an. Diese Farben. Wir haben Braun- und Beige Töne. wir haben schönes Gold, wir haben schönes Grün und Blau. Wir haben aber auch diese geflockten Töne und ich muss da jetzt endlich reingehen. Das sind wie so Topper Shades. Okay, ich habe euch ein bisschen näher rangeholt. Ich nehme jetzt erstmal die Pinsel, die ich kenne, einfach damit es fair ist. Und starte mit der Farbe Turmalin. Das ist dieser Braunton hier, hat ein bisschen Kickback und den setze ich mir in die Nur ganz ganz leicht erstmal, aber ihr, okay, ganz leicht ist nichts. Er ist schon da, Nochmal, ohne Schnitt für euch. Ich setz einfach auf und hab sofort. Fabian, was ist denn hier passiert? Damit habe ich gerade, ganz ehrlich, damit habe ich nicht gerechnet, weil ich muss sagen, Reval de Loop die Lidschatten waren bis dato fand ich immer noch ein Stückchen hinter Rival Loves Me. Warum auch immer? Vielleicht ist es auch nur Einbildung. Das ist jetzt aber Holla. Wir gehen in die Farbe Garnet. Das ist so ein Rot. Ein Hot Red. Und blenden das damit aus. Mädels von Rivalde Loop. Text me. Was ist hier passiert? Also no, no shade jetzt, ne? Weil die Sachen sind ja nicht schlecht. Aber das ist nochmal eine andere... Das ist nochmal eine andere... Ich nehme einen sauberen, fluffigen Pinsel und blende jetzt einfach hier... Oben nochmal so ein bisschen aus, dass es wesentlich weicher ist. Sie verblenden sich auch nicht ins Nichts. Gibt es so eine von Urban Decay? Ich weiß es nicht. Ich bin ja nicht so im Urban Decay Game drin. What is this? Okay. Mm. Ich nehme jetzt mal den Pinsel, der hier mit dabei war. Und gehe in die Farbe Alexandrie. Das ist so ein dunkles Bordeaux. What's happening? Was ist denn hier passiert? Schaut euch das mal bitte an. Also jetzt mal wirklich Spaß beiseite. Ich bin ein bisschen schockiert, weil... Ich habe schon viele, viele LEs getestet. Und klar, es gibt immer Tops und Flops, aber das ist auch vom Gefühl her, ist das nochmal was anderes. Das ist nochmal eine ganz, ganz andere Textur vom Lidschatten, nicht so pudrig. Ich habe euch nochmal ein Stückchen rausgezoomt, äh, damit wir das Ganze nochmal auf die Entfernung sehen. Also es funktioniert sehr, sehr gut gerade. Ich suche jetzt gerade meinen Pinsel und gehe jetzt einfach hier nochmal so ein bisschen rüber und blend den Ton Alexandrit und Garnet und so. Alles zusammen, dass es sehr, sehr weich ist. Also das funktioniert extrem gut. Ich bin mir gerade unsicher, was ich machen will. Eigentlich schreit der Ton Amethyst. Ich gehe da jetzt einfach rein. Kommt. Uh, flaky, weich. Ich mache den nass. Ich habe dann wie so ein creme lid schatten Sekunde. Vielleicht mit dem Finger. Ja, mit dem Finger ist er besser. Dann legen sich die Metallic-Partikel nochmal anders. Der Pinsel ist dafür aber sehr, sehr gut. Und vorne gehe ich in Zirkon. Ja, und wenn mir jetzt noch irgendjemand schreibt, nee, ich mag lieber... Aua. Uh, ich mag lieber High End. Come on. Wow. Ich gehe außen in die Farbe Pur Purple Agate. Ich kenne mich mit den Steinchen nicht aus. blende das hier so ein bisschen in den Übergang. Wirklich mal Spaß beiseite. Das ist krass gewesen. Das war jetzt wirklich... Ein mega Lidschatten. Und auch auf die Entfernung. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Ich will jetzt noch mal ein bisschen was ausprobieren. Und zwar gebe ich mir hier an meinen unteren Wimpernkranz die Farbe Granditerit. Komm mal Das blende ich mir hier außen so ein bisschen hoch. Ladies and Gentlemen, we have a winner. Wir haben noch was anderes. Und das ist ein Liptopper. Der ist sehr, sehr schimmrig. Liptopper mit Saphirstein verleiht einen zarten Schimmer, kann pur oder als Topcoat verwendet werden. Ich mache mal eine Lippenkombination. Und jetzt können wir einfach damit rübergehen. Ein ganz normales Lip-Doss-Füßchen. Ich würde es fast über einen Liquid Lipstick ergeben. Über einen Liquid Lipstick unten hat er ja jetzt ein bisschen den Lippenstift weggenommen. Ich glaube, ihr habt es gemerkt, dass ich wirklich überrascht war, weil. Das, ich kenne ja die Marke mittlerweile sehr, sehr gut. Und das sind viele Tops und viele Flops auch manchmal mit dabei. Aber das war jetzt wirklich überragend. Das Puder, 9 von 10. Der Topper, wer sowas mag, oder auch als Eyetopper kann ich es mir auch gut vorstellen. Top. Die Lidschattenpalette? Freunde, das Ding kostet 5 Euro, 6 Euro vielleicht? Komm hier, noch ein Inner Corner Highlight. Zur Korn. Boom. Fertig. Freunde, was ist das denn bitte gewesen? Ich bin sehr gespannt, was ihr zu dieser LE sagt. Vielleicht habt ihr sie schon gefunden, dann schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich bin happy, dass ich ein zusätzliches Video gemacht habe. Dazu einfach nochmal extra, weil so viele LEs gerade rauskommen. Und ich probiere das alles irgendwie abzudecken. Wir haben hier auch schon die nächste liegen. Äh, da bin ich aber ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Sagt mir gerne, was ihr dazu sagt. Ich sage es nicht oft, lauft nicht drin, weil die Palette ist top.